Hat sich der Emil schon mal was angeeignet? Ich meine, kulturell. Der Emil wird äh, kulturell von der ganzen Menschheit angeeignet. Haufe! ich tau mir schon so auf Forschung. Ich mir diesmal ein ganz tolles Kostüm. Und als was gehst du so, Vampir, Werwolf oder? Ich verzichte heuer drauf, ich trau mich nicht. Was heißt, du traust dich nicht, du bist ja sonst nicht so schreckhaft. Schau, sogar unser Flaschen hat erstmals vorher eine ganz tolle Verkleidung. Ja, es ist wegen der kulturellen Aneignung. Hast Angst, dass dir der Michael Myers verklagt oder der Freddy Krüger in deinen Träumen vorbeischaut? Würde mir als Freddy Krüger verkleiden, wäre das Urheberrechtsverletzung. Der klagt mich dann Warner Bros. Mittlerweile ist alles so kompliziert. Also über mein Kostüm mache ich mir gar keine Sorgen. Gell? Das ist nämlich ganz toll und so ganz ohne kulturelle Aneignung. Darf dazu sagen? Ah, ich es dir Ich komme ja eh nicht drum herum. Hast du aber wirklich alles ganz genau checkt? Du weißt eh, die drei Punkte, an denen du kulturelle Aneignung ganz genau erkennen kannst. Erstens, geht es um ein Volk oder eine Bevölkerungsgruppe, die über Jahrhunderte unterdrückt und ausgebeutet wurde? Nein, es ist eher das Gegenteil der Fall. Wie das Gegenteil? Gest als Konquistador? Aber na, ich meine nur, dass dieses Volk andere Völker benutzt. Aha, also gestern ist als weißer. Da bitte, da bräuchte mir ja nicht Vergleichen. Du wirst doch nicht als Führer dein Volk verranken. Bist du der, na sicher nicht. Hofer, es ist Fosching. Jetzt lass halt einmal deine Fantasie spühen. Du bist doch viel zu sehr, viel zu sehr in der Realität verfahren. Ja, wenn man heutzutage doch echt aufpassen muss. Zweitens, wird dieses Volk oder diese Bevölkerungsgruppe lächerlich gemacht oder erniedrigt? Ganz sicher nicht! Das würde sich niemand trauen! Dreadlocks? Ist das der Ernst? <lacht> YouTube wird uns rausschmeißen, Facebook lebenslang sperren! Ich fühle mich jetzt schon total unwohl. Gehofer, das ist ja noch nicht das ganze Kostüm! Ja noch besser, du noch Blackfacing und gestern ist Bob Marley. Das darf ja alles nicht wahr sein! Weder Blackfacing noch Redfacing und auch kein Yellowfacing und keine Angst! Whitefacing ist das auch nicht! Da kommt ja noch ein Masken aufs Gesicht! Drittens! Hat der Großteil dieses Volkes oder dieser Bevölkerungsgruppe darum gebeten, ihre oder deren Kultur nicht weiter zu erniedrigen oder zu missbrauchen? Na, was sagst? Fällt nur noch die Rüstung und die Bewaffnung. Das ist aber kein Originalkostüm. Na, eh nicht. Glaubst du, die legen wir mit Disney-Konzern an? Ah, das macht er ja schon Sorgen. Na sicher, das kostet ja Geld. Mein Geld. Na dann. Komm, toi, toi, komm, toi. toi.